dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, das heißt, willkommen Internet. Eine neue Folge aus der Abteilung Anreden gegen die Finsternis unter dem Pseudonym, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Am Apparat, wie immer, euer Lokführer Hannibal alias Werner, der Petschko. Es folgt die Nummer 207, mittlerweile 207, in dieser Folge 42, aus einem Doppelautorenwerk. 1913, Max Brod, Felix Weltsch. Das Verhalten des Subjekts äh, der vorbegrifflichen Welt, äh, der Gesamtanschauung gegenüber, ist ein Anerkennen oder Verwerfen in genau derselben Weise wie der begrifflich gedeuteten, merkmalmäßig erfassten äh, Welt gegenüber. Solange man das Wesen des Urteils in einer Trennung und Vereinigung von Begriffen sah, war allerdings der Zugang zu dieser Erkenntnis verschlossen. Was steht hier? Das Verhalten des Subjekts der vorbegrifflichen Welt. Eine vorbegriffliche Welt haben wir da und da und dazu ein Subjekt. Was ist diese vorbegriffliche Welt? Ist ähm, die. Welt eines neugeborenen Kindes, sagen wir mal äh, bis zum fünften Monat und dann dürfte die Bewusstmachung äh, ihre ersten Schritte unternehmen. Äh, diese vorbegriffliche Welt äh, eine Gesamtanschauung ist immer wieder davon die Rede, mit dem Anschauungsbegriff soll sozusagen etwas markiert werden, das ohne Begriffe stattfindet. Etwas, das im Bewusstsein landet, ohne aber begrifflich fixiert zu werden. Man müsste so tun, als würde niemand die Worte kennen, die einem dann möglicherweise als Vorstellung im Kopf herum wabern, also das ist nicht der Fall, so eine Gesamtanschauung ohne Begriffe, vorbegrifflich. Und da heißt es, das Verhalten ist ein, des Subjekts der vorbegrifflichen Welt ist ein Anerkennen oder Verwerfen, äh, sprich, äh, es ist, handelt sich immer in eine Urteil, um eine Urteilssituation, Das Subjekt äh, ist immer äh, kommt, kann sozusagen dem gar nicht entkommen, etwas zu wollen, an etwas interessiert zu sein oder mit anderen Worten ein Bewusstsein zu haben. Äh, so ist es zumindest in der westlichen Welt. Äh, es gibt da so östliche Weisheiten, die bei denen wäre dann genauso eine vorbegriffliche Gesamtanschauung, so ein Meditationszustand mit einem leeren Bewusstsein, äh, was dann aber lediglich eine äh, terminologische Besonderheit ist, denn es ist ganz egal, was sich äh, irgendjemand bewusst ist in, seiner, in so einer Meditation und ohne Bewusstsein geht es wohl nicht, denn dann wäre man bewusstlos und würde auch gar nichts mitbekommen. Und Solange jemand was bewusst äh, mitbekommt und äh, äh, sich äh, was auch immer bewusst ist, dann handelt es sich äh, dabei um, äh, um etwas, das genauso gut mit einem Wort bezeichnet werden könnte. Also äh, am Zustand ändert sich da nichts und deswegen behaupte ich, dass ein Bewusstsein, äh, die, die, die Tatsache, sage ich jetzt mal in Anlehnung an die üblichen Sprachgewohnheiten, die, die Tatsache des, des Bewusstseins ist ja immer ein Bewusstsein von etwas. Ein Bewusstsein ohne irgendeinen Gegenstand des Bewusstseins ist gar nicht denkbar, weil das Bewusstsein ja ein... Ein Verhalten ist ein, ein, ein Zustand der Aufmerksamkeit, der, der Intellektualität, auch der Gefühlswelt und in, ob man das jetzt mit einem Begriff, also Bewusstsein bezeichnet, oder mit einem Konglomerat aus, aus Wollen, Fühlen, Denken, wie auch immer. Das macht am um Grundkriterium oder Grund, Grundprinzip dessen, dass es sich um eine Vergegenständlichung handelt, keinen Unterschied. Also jetzt hier nochmal zurück äh, zu Brot -Welch. Der vorbegrifflichen Welt gegenüber ist ein Anerkennen oder Verwerfen, also im Sinne eines Werturteils in genau derselben Weise wie der begrifflich gedeuteten, merkmalmäßig erfassten Welt gegenüber. Also auch das begrifflich gedeutete, merkmalmäßig erfasste Welt ist für diese Autoren ein Anerkennen oder Verwerfen, also genauso gut ein Werturteil. Es ist jetzt hier nicht äh, im Besonderen ausgeführt, äh, wie es dazu kommt, aber wenn, äh, ich sage mal, es gibt, gar, es gibt keinen vernünftigen Grund, weswegen es nicht so sein sollte, denn die, die andere Möglichkeit, äh, äh, dass es sich nicht um ein Anerkennen oder Verwerfen, also um eine äh, Affirmation oder Negation, um ein Ja oder Nein handelt, äh, wäre, äh, dass es etwas in einem objektiv allgemeingültigen Sinn zu erkennen gäbe und das äh, ist nicht akzeptabel, also dafür gibt es keinen äh, guten Grund und äh, deshalb ist, äh, ist alles, was äh, jetzt mit Begriffsbildung zu tun hat und von mir aus auch vorbegrifflicher Welt, äh, ist, ist, äh, ist, man muss immer ein, ein äh, Bewusstsein annehmen und damit auch ein, äh, einen Zustand einer Person. Auch wenn es sich diese Person jetzt dieses Zustands nicht bewusst ist, dann muss man äh, auch dieses nicht Nicht-Bewusstsein als äh, dieser Person, als äh, Leistung oder als Tätigkeit oder wie auch immer man das nennt, zu, äh, zuschreiben, weil es sonst diese Person gar nicht gäbe im, im Sinne eines menschlichen Individuums oder, oder eines Selbst oder eines Ich oder wie immer man das bezeichnet. Also da, da, da, da ginge im Grunde genommen das ganze Menschsein flüten wenn, wenn man äh, wenn nicht äh, so ein äh, Zustand, äh, will ich will das jetzt gar nicht äh, spezifizieren, ob es sich um einen geistigen Zustand, psychischen Zustand, alles zusammen oder wie auch immer handelt, das spielt keine Rolle. Auf alle Fälle äh, äh, bin ich der Meinung, dass es äh, sich in jedem Fall um, um, ein, um ein Bewusstsein handelt. Es ist auch, äh, vielleicht gefällt äh, jemandem das Wort Verantwortung besser, der sich niemand entziehen kann, auch wenn jetzt Leute sagen, ja, ich bin da gleichgültig, interessiert mich nicht. Das ist aber auch nur akzeptabel, wenn eben Gründe gegeben werden, weswegen jetzt irgendeine bestimmte Sache in der Werteordnung eines Menschen hinten angestellt wird. Solche Diskussionen, das ist, das ist im Grunde genommen der Gesprächsstoff zwischen den Menschen, äh, sind Legitimationen der Art, äh, um damit eine Klarheit schaffen in Bezug auf die, die eigenen Standpunkte. Und dann wird alles äh, jede Übereinkunft äh, umso schöner, weil eben die Standpunkte geklärt sind und nicht man sich illusionär irgendwas einbilden muss, dass eine Harmonie vorhanden ist, die nur deswegen vorhanden ist, weil alles, was nur irgendwie problematisch sein könnte, ausgespart wird. Aber zurück zur Nummer 207. Also, es heißt äh, vorbegrifflich, äh, begrifflich spielt keine Rolle, es handelt sich immer um ein Anerkennen oder Verwerfen. Äh, äh. Das ist äh, die Position, mit der äh, im 19. Jahrhundert äh, zweites Drittel, äh, äh, drittes Viertel, oder was das war ja 1874 ich weiß es ja ganz genau mit, mit dem erscheinen der äh, psychologie auf äh, empirischen standpunkt oder so ähnlich ja, auf alle fälle mit empirisch das war die, die, die das die arbeit von franz von von brentano dann hinterher ähm, wo dieser Standpunkt zu, äh, zu äh, das erste Mal äh, in dieser Deutlichkeit vertreten wurde, ist zwar bei Lotze schon mal der Dunstkreis, die Atmosphäre geschaffen worden, äh, um zu dieser Feststellung zu kommen, aber äh, bei Lotze äh, hat sich das... Äh, hat auch das Werturteil eine Rolle gespielt? Ich weiß, ich weiß es nicht so genau. Ich brauche jetzt nicht da groß rumreden. Äh, auf alle Fälle sind, die, sind Lotze und äh, Brentano, das waren so die Einschnitte, mit denen die Psychologie dann eine ganz andere Pfade eingeschlagen hat. Und letztlich dann äh, bei Husserl ist es dann. Äh, Phänomenologie, die aber dann wieder zum gleichen Mist als Wissenschaft allgemeingültigster noch, der wollte noch höher hinaus als die anderen allgemeingültigen noch. Also viele Entwicklungen, wohin das Auge blickt. Solange man das Wesen des Urteils in einer Trennung und Vereinigung von Begriffen sah, das ist diese typische formallogische Herangehensweise, wo im Grunde genommen immer nur die Begriffe gegeneinander abgerechnet werden. Aber die Verbindung des Begriffs zur Realität nicht thematisiert wird. Es wird kein Kriterium angegeben und es ist nicht einmal... Äh, äh, dass das zwischen Wort und äh, Sache ein Verhältnis bestehen, das ist nicht, äh, nicht einmal äh, akzeptiert oder als äh, Ausgangspunkt hervorgehoben. Und damit, weil man äh, die, das Wesen des Urteils in Trennung, ver, äh, Vereinigung von äh, meist in Anlehnung an, an Schon mal vordefiniertes Kategoriensystem war dann der Zugang zu dieser Erkenntnis verschlossen. Da gab es keine Notwendigkeit, da eine Lösung suchen zu müssen für die Verbindung von Wort und Sache, weil die ja schon geklärt war. Diese, diese Frage gar nicht. Die Frage der Intention damit bei Anerkennen und Verwerfen und damit der, das Interesse, das äh, letztlich ein, ein Machtinteresse ist, wird, kommt damit nicht zur Sprache und ist dann auch weiterhin kein Thema für die Wissenschaft, also äh, in, in, der, in der Vorgehensweise, in den, die, die Macht äh, welche Rolle ein Machtinteresse in den wissenschaftlichen Methoden spielt. Der Machtbegriff wurde zwar in eher soziologischer Hinsicht dann untersucht, aber immer, immer auf diese allgemeingültige wissenschaftliche Tour wo dann auch äh, es eher darum ging, äh, die herrschenden Mächte zu äh, rechtfertigen, aber keineswegs da mit dem Ganzen kritisch auf den Grund zu gehen. Soweit ist es bei niemandem gekommen. Gut, dann geht es weiter die, zur nächsten Nummer, 208, äh, wieder von den beiden Herren. Max Brot, ein, eigentlich als Schriftsteller bekannt. Sein Hauptwerk, das Brot. Spaß. Ich zitiere, wenn der Unterschied zwischen Wahrnehmung und den übrigen Vorstellungen, zum Beispiel der Fantasievorstellung, im urteilenden Verhalten des Subjekts liegt, welche Umstände veranlassen dann da habe ich noch was im Speicher, aber nehme ich die Gelegenheit gleich wahr, hier Reklame zu treiben. Das ist der Wahl, Wahlspruch äh, des äh, Bruderkanals, möchte ich mal sagen. Ultima Ratio 101, die 101 nicht vergessen, weil Ultima Ratio, da gibt es wie Sand am Meer. Es ist nichts gegeben, ein Paradigmenwechsel ist fällig. Aber das wollte ich nicht, ich wollte etwas anderes. Welche Umstände veranlassen das Subjekt, einmal A ist, dann wieder A ist nicht oder überhaupt nicht zu urteilen? Liegt das vollkommen in der Willkür des Subjekts, dann verliert es jeden Sinn, von der Richtigkeit eines Urteils zu reden. Was haben wir hier? Ich muss hier den Regler etwas so, äh, dann schaue ich mal auf die Uhr, wenn ich mich da erinnern kann. Zehn Minuten sind das noch. Äh, also, der Unterschied zwischen Wahrnehmung und den übrigen Vorstellungen ist ein Urteil. Es wird also geurteilt, äh, hier nehme ich noch etwas wahr. Äh, Sage ich mal jetzt, wie es oft ist mit irgendwelchen Geräuschen. Kennt vielleicht jeder, man hört irgendein Geräusch und man ist sich nicht sicher, höre ich jetzt da ein Geräusch oder bilde ich mir das ein? Gendermäßig jetzt vielleicht das Beispiel: Frauen haben das gern nachts, bestimmte Frauen vorurteilen. Als Beispiel hier. Und dann ist das Urteil nicht verhalten, dann äh, wird ein Urteil gefällt. Äh, es ist nichts, das bildest du dir nur ein. Und davon ausgehend, also von diesem Umstand, äh, fragen sich die beiden Autoren dann, fragen sich die beiden Autoren dann, äh, welche Umstände veranlassen jemanden einmal A ist und dann wieder A ist nicht zu urteilen? Also in, äh, äh, von der gleichen Sache ausgehend, weil ansonsten macht, macht jetzt dieses Beispiel keinen Sinn, dass jemand sagt, ja, äh, ich höre was und dann ist wieder der Mann oder von mir aus die die Frau, äh, es ist hier ein, ein lesbisches Paar, äh, sagt dann wieder, ah, ist nicht oder überhaupt nicht zu urteilen. Sprich, schlaf weiter, nimm deine Aufmerksamkeit von dieser Angelegenheit und, und tu so, als wäre nichts. Und dann heißt es hier, liegt das vollkommen in der Willkür des Subjekts. Wenn es vollkommen in der Willkür des Subjekts liegt, dann verliert es jeden Sinn, von der Richtigkeit eines Urteils zu reden. Und ähm, hier ich auch auf die Gefahr hin, äh, und es lässt sich auch nicht äh, vermeiden, äh, mich zu wiederholen, möchte ich an diesem Beispiel nochmal klar legen, was mit der Abschaffung der Objektivität gemeint ist. Es ist in einem, hier wird in diesem Beispiel wird die objektivistische Ansicht, und zwar die Richtigkeit eines Urteils, nicht auf die bloße Logik bezogen betrachtet. Das heißt, habe ich es bloß mit Begriffen zu tun, die vordefiniert sind, wo die Definition eines Begriffs nicht in der Hand des Subjekts liegt. Dann, und, und das verwirrende oder interessante, wie man will, an dieser Darstellung ist ja, dass diese dass man es äh, anscheinend bei dieser äh, Freiheit, die besteht, äh, einmal so und einmal so zu urteilen oder gar nicht zu urteilen, aus der Sicht äh, des Subjekts etwas äh, betrachtet. Und im, im zweiten Teil, die Richtigkeit eines Urteils, da geht es jetzt um ein an sich, was jetzt die Logik angeht, dass die, dass die klassischen Kriterien für logisches Denken gelten, der, der Satz der Identität und der Satz des Widerspruchs, die, wo, was im Grunde genommen dasselbe ist, dass man nicht ein und dieselbe Sache einmal so und äh, dann wieder anders äh, benennen darf, was hier jetzt auch äh, so formuliert ist, einmal so benannt und einmal so. Äh, sprich, äh, es wird gegen den Grundsatz äh, des Widerspruchs, der Widerspruchsfreiheit, ver verstoßen, wird aber von Haus aus, äh, von einem Standpunkt, die Sache betrachtet, wo eine Objektivität, das heißt eine Richtigkeit eines Urteils an sich, sowieso eine Unmöglichkeit darstellt, weil eine solche Richtigkeit immer erst einen äh, Anfangspunkt braucht. Das heißt, einen, einen Standpunkt, eine eine Voraussetzung, äh, die jemand äh, willkürlich für sich in Anspruch nimmt, jetzt, äh, äh, was weiß ich, äh, sich als Christ versteht oder als Sozialist, so in der Richtung. Und dann ist ein Anfangspunkt gesetzt, äh, vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil man alles Mögliche unter Sozialist oder Christ verstehen kann, dann ist ein An Anfangspunkt gesetzt, äh, ein willkürlicher, eine Entscheidung und daraufhin äh, werden dann Urteile auf Widerspruchsfreiheit äh, geprüft. Nicht überhaupt, es, es gibt nicht... Äh, äh, Behauptungen oder Aussagen, die an sich äh, gelten sollen im luftleeren äh, Raum, die von, von keiner speziellen Person, von keinem Subjekt ausgehen, wo äh, das Ganze entsubjektiviert stattfindet. Ist aber ein Subjekt da, dann ist von einem, äh, einer Voraussetzung, von einer einem Stammpunkt aus wird dann, äh, die, äh, setzt dann die Logik ein. Und nicht so, äh, dass die Logik an sich gilt äh, aufgrund irgendwelcher Formalien oder Kategorien, die dann schon mal anerkannt werden müssen. Und dann ist die Sache die, dass es äh, tatsächlich jedem selber überlassen bleibt. Um jetzt, irgend, wenn wir bei der Wahrnehmung bleiben, jetzt irgendetwas wahrzunehmen oder nicht wahrzunehmen. Oder eine Fantasievorstellung als äh, Wahrnehmung oder Wahrheit äh, zu betrachten, wie das äh, sehr viele Menschen äh, so handhaben, äh, die mit der. Äh, äh, mit Wahrheiten nichts zu tun haben wollen, die sich sehr wohl sehr fühlen in einer Welt des bloßen Scheins, wo alles nur so getan wird, als wäre etwas so, so und so. Es ist denen gut genug, die leben dann in einer heilen Welt oder in irgendwelchen Serien, die ihren Tagesablauf strukturieren. Es ist dann jedem selber überlassen. Ob jetzt jemand auf äh, einem äh, Dachboden, äh, auf einem Hochhaus steht äh, da und äh, meint, er könnte jetzt fliegen unter Einfluss äh, psychogener Drogen, dann äh, äh, wird der Versuch gestartet und umständen. Das war der letzte Versuch in jeder Hinsicht, aber äh, es obliegt jedem selbst. Zu jetzt zu meinen, hier handelt es sich um einen Elefanten und nicht um eine Mücke. Und meine Zeit ist jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, ich habe die Nummer 208 genügend erklärt. Also das ist das Prinzip der Subjektivität gegenüber der Objektivität. Es hört sich jetzt vielleicht schlimmer an, dass da äh, alle möglichen Leute sich dann alles Mögliche einbilden können. Das wird äh, niemand machen oder auch nicht mehr als jetzt. Es wird äh, weiter Eltern geben, die den Kindern äh, alles Mögliche erzählen, wie die Welt ist und die Kinder dann optimistisch und sich freuen auf Weihnachten auf den Osterhasen und auf Geschenke und schön ist die Welt, zumindest bis zum fünften Lebensjahr. Vielleicht hört sich das auch schon im Kindergarten auf, dass die dann merken, ja, vielleicht ist das doch nicht alles so. Also äh, diese Fantasievorstellungen, die hat es immer schon gegeben und die wird es auch weitergeben und das äh, inwiefern das schlimm ist. Äh, könnte man vielleicht dann anhand der AfD oder irgendwelcher Rechtsnazis äh, äh, da dann feststellen, äh, es ändert sich wahrscheinlich äh, gar nicht so viel, bloß das Bewusstsein ist ein anderes. Und dann, es könnte sogar sein, dass äh, diese Fantasievorstellungen, was jetzt gerade im politischer Hinsicht oder es, es gibt ja was es da nicht mit dem internet wird erst richtig klar was es da alles für unsinn gibt in der Welt aber ich muss jetzt schluss machen peace peace und out folge nummer 42 gleichsatzkanal kanal abonnieren genau Die anderen.